Herzlich Willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um einen Link integrieren. Wie können Sie einen Link in Ihrem Kurs integrieren? Erstens aktivieren Sie immer, wenn Sie etwas im Kurs bearbeiten wollen, oben rechts den Bearbeiten-Modus. Zweitens. Gehen Sie in den jeweiligen Abschnitt, in den der Link eingerichtet werden soll, und wählen Sie dort Material oder Aktivität anlegen aus. Drittens, wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster unter Arbeitsmaterialien das Tool Link slash URL aus. Viertens, geben Sie dem Link einen bezeichnenden Titel. Fünftens, geben Sie bei externe URL die Webadresse des Materials an. Gehen Sie dafür wie folgt vor. Öffnen Sie die Seite im Webbrowser. Markieren Sie den in der Suchzeile angezeigten Link und kopieren Sie ihn. Fügen Sie den kopierten Link in Moodle bei der externen URL durch einen Klick in die Zeile ein. 6. Unter Beschreibung können Sie eine kurze Information zu dem verlinkten Material abgeben und diese gegebenenfalls direkt auf der Kursseite anzeigen lassen, wenn Sie durch Anklicken des nebenstehenden kleinen Kästchens ein Häkchen setzen. 7. Speichern und Anzeigen klicken, um die Einstellung zu übernehmen. 8. Kontrollieren Sie, ob der Link an der richtigen Stelle ist, sonst verschieben Sie ihn per Drag-and-Drop.